Am 20. Februar 2013 legten in Oberösterreich die Beschäftigten der acht Ordensspitäler die Arbeit nieder. Nach drei aufeinanderfolgenden Jahren, in denen die Lohnabschlüsse immer unter der Inflationsrate lagen, riss ihnen jetzt der Geduldsfaden. Wir waren bei der gemeinsamen Kundgebung der Krankenhäuser der barmherzigen Schwestern und der barmherzigen Brüder in Linz und solidarisierten uns mit den Beschäftigten. Ich denke, es ist allgemein bekannt und allgemein verständlich, dass es äh, nicht akzeptabel ist, dass genau jene Menschen, die in solchen Berufen beschäftigt sind, äh, Jahr für Jahr abgespeist werden mit Löhnen, die sie unter der Inflationsrate bewegen, also mit Abschlüssen, die sie unter der Inflationsrate bewegen. Ähm, wir haben das drei Jahre mitgetragen, weil die Beschäftigten in diesen Berufen bekannt sind für Geduld, Verständnis, Toleranz. Nur nach drei Jahren ist Schluss und jetzt sagen alle, unisono in allen Oberösterreich nur ins Krankenhäusern, so nicht mehr. Wir werden kämpfen, bis wir mindestens den Inflationsabschluss, den Inflationsabgeltung bekommen. Das arbeitgeberseitiges Angebot ist mit 1% oder maximal 20 Euro gedeckelt und wir behaupten, wenn die Inflationsrate 2,5 ist, dass dieses Minusgeschäft nicht auf unseren Rücken, auf den Rücken der Mitarbeiter ausgetragen werden soll. Somit muss man jetzt ein Zeichen setzen, die Mitarbeiter sind so weit, dass sie sagen, es ist nicht in Ordnung und sie sind auch bereit, dafür die Arbeit niederzulegen und auf die Straße zu gehen. Ich glaube, der Arbeitgeber ist deutlich unter Druck gekommen. Und dann muss man sich anschauen, mit welchem Angebot das die Arbeitgeber jetzt kommen. Gerade euch steht es zu, dass auch dementsprechende Lohnerhöhungen wirkt. Ihr habt eh schon vier Jahre jetzt lang verzichten müssen. Und ich glaube, andere äh, kriegen auch dementsprechend die Löhne erhöht, wie zum Beispiel auch die Ärzteschaft hat ihre Löhne erhöht gekriegt und gerade dem Pfle Pflegepersonal und gerade denen, die eh am wenigsten verdienen, die würde man die Lohnerhöhung nicht zugestehen. Und ich glaube, wir unterstützen euch in voll und ganz in euren Forderungen und wie der Markus Sammer schon gesagt hat, hart bleiben, drauf bleiben, die, glaube kennen unsere Hartnäckigkeit noch nicht. Es da eigentlich eigentlich Doppelte und Dreifache zu, weil die Aufwertung der Pflegeberufe und der Arbeitsplätze hängen ja schon lange hinten noch. Und ich glaube, es muss jetzt ein Punkt gesetzt werden und gesagt werden, nicht mehr mit uns. Beschäftigte von anderen Krankenhäusern, Branchen und Gewerkschaften solidarisierten sich mit den Forderungen der Angestellten der Ordensspitäler. Ich bin der Gerhard Peschel, komme aus bin dort ein Arbeiterbetriebsrat, natürlich auch von der FSG. Und ich hoffe, dass das Ganze für uns wohl miteinander einen guten Erfolg hat. Ja, mein Name ist Ernst Buchner, LK-Steyer, Arbeiterbetriebsratsvorsitzender und Zentralbetriebsratsvorsitzender, also im Zentralbetriebsrat. Und wir unterstützen euch natürlich auch. Und ich hoffe, dass wir Erfolg haben. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Also mein Name ist Ronald Reis, ich bin von der Gesundheitsinformatik der GESPA, also eigentlich IT-Techniker und dort äh, aktiver Betriebsrat. Und wir finden es auch wichtig, dass Sie die Berufsgruppen untereinander unterstützen. Also nicht nur als Rein für die Pflege, sondern wir sind eigentlich IT-Techniker und die setzen Jahre. auch recht ein. Wir sehen auch, dass in der Kranken, also die Pflege immer besonders eins ist, weil wir vor Ort arbeiten und im Endeffekt sollten alle solidarisch sein. Über die Rechtsträger hinweg und auch über die Berufsgruppen hinweg. Ja, mein Name ist Ingrid Gerald. Und ich bin, äh, wie mein Kollege, in der it angestellt in wagen und wir wollen uns auch für ein Poli mit einsetzen und solidarisch sein. Wie groß muss denn die Verärgerung sein? Wie groß muss der Frust sein? Und wie angefressen und beleidigt auch müssen denn die Beschäftigten in dem Haus sein, dass sie so eine Veranstaltung wie heute machen? Und das ist ein deutliches Warnzeichen. Es ist auch heute ein Warnstreik. Und ich sage, das heißt nicht, wie es der Gerhard schon gesagt hat, dass nächste Woche nicht weitergeht, wenn nicht endlich vernünftig und wertschätzend verhandelt wird. Ja, hallo, grüß euch. ich bin der Martin, ich bin Kranken Krankenpfleger auf der operativen Intensivstation im AKH. Ich freue mich heute richtig, dass ich heute bei euch bin, weil ihr heute, glaube ich, den Schritt gemacht habt, der sehr mutig ist, dass ihr in einem Krankenhaus streikt und euch dem Druck widersetzt habt, der überall aufgebaut wird, wenn man in einem Krankenhaus streikt. Wir haben das letztes Jahr auch selber mitgemacht. Wir hätten ja fast gestreikt, äh, wenn ihr das mitgekriegt habt und äh, insofern bin ich auch vorher bei euch, weil ihr von dem Niveau, von dem wir sie, was halt meine Meinung ist, abspeisen lassen haben, dieses 1% erst losgeht und wirklich diese Inflationsabgeltung fordert. Und insofern wünsche ich euch wirklich viel Glück, sende euch die herzlichsten solidarischen Grüße vom AKH und werde das auf jeden Fall mit aller Kraft da in unser Haus weitertragen, das wir euch da unterstützen, wo es geht. Diese Versammlung, dieser Arbeitskampf ist niemals leicht. Uns haben sie gesagt, es gibt kein Geld. Uns haben sie gesagt, wir müssen Opfer bringen. Uns haben sie gesagt, minus 1% das passt für euch, das reicht aus, wir verdienen eh viel zu gut. Ja? Und wisst ihr was? Uns haben sie gesagt, es ist Gesetz, es ist schon beschlossen, was regt ihr euch da auf? Die Sache ist gelaufen. Und ich kann euch sagen, das Geld wurde gefunden, die Opfer waren nicht notwendig. Und es ist erst dann gelaufen. Wenn 20.000 Bedienstete der Gemeinden und des Krankenhauses sagen, dass es aus ist. Erst dann ist es aus. Vorher ist es nicht aus. Uns und vielleicht auch euch hat man erzählt, ein Krankenhaus kann man nicht bestreiten. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Und viele haben das geglaubt. Wieso? Es ist keine von uns eigentlich gern da. Wir sind nicht gern da und machen diese Schritte. Wir sind lieber bei unseren Patientinnen und Patienten. Aber wenn unsere Rechte mit Füßen getreten werden jeden Tag, dann sind wir da. Und wir werden auch da bleiben und aushören, bis es Veränderungen gibt. Alles andere als verärgert zeigten sich die Patientinnen und Patienten an diesem Tag. Diese hatten vollstes Verständnis für die Forderung nach einer gerechten Entlohnung. Ein Patient steigt mit! Ein Patient, ein Patient steigt mit, das ist erfreulich. Das ist erfreulich. Ja. Dankeschön für die Unterstützung, vielen Dank. Abgesehen davon, dass ich sehr stolz bin auf euch, was ihr da habt, weil nur miteinander bringen wir was zusammen. Weil nur wir miteinander sind die Gewerkschaft. Und wenn wir die Gewerkschaft nicht sind, dann gibt es die Gewerkschaft nicht. Und das, was ihr da heute tut, das ist, ihr dreht für euch eure Rechte ein. Und nur so bringen wir was zusammen. Wenn ich gestern in die Medien in Herrn hat man hier, ja, wir wollen ein, ein, ein, ein Dienstrecht für alle ein Gleiches. Ja. Das ist eine Hinhaltetaktik, die ich sehr gut kenne aus anderen Bereichen. Ja, Sie wollen ein gemeinsames Dienstrecht für alle, das klingt ja so noch Gerechtigkeit. In Wirklichkeit wollen es noch unten nivellieren, ja. Sie wollen für alle das Schlechtere, ja. Und gemeinsam für alle das Schlechtere. Das geht so nicht, ja. Ich kenne das zum Beispiel ganz konkret aus dem Kindergartenbereich. Da ist die katholische Kirche, ja ist die einzige, der einzige Träger, der Kindergärten und Horte betreibt, wo nicht einmal der tarif eingeholt wird. Und das ist, das ist ein kleines Geheimnis noch, aber euch kann ich sagen, das ist die nächste gräbere Bauste, die auf uns zukommt. Ich darf noch nicht verraten wann und was, aber da wird es jetzt in Zukunft schnitzen. Ja. Und die Kindergärtnerinnen sind voll heiß. Wenn ich vom privaten Gesundheits- und Sozialbereich rede, ja, dann wandere ich mich über über das Finanzierungsdreieck, ja, wir haben keine normale sozialpartnerschaftliche Auseinandersetzung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern wir haben ja da nochmal ein Dreieck, nämlich der finanzielle öffentliche Hand. So, und die öffentliche Hand glaubt weil sie kann in der sozialpartnerschaftlichen Auseinandersetzung Mitreden. Die haben da nichts zu melden, das geht ihnen nichts an, dann sollen sie uns alle öffentlich beschäftigen, dann können sie mitreden. Aber solange sie uns in private Träger auslogern, wo schlechter zahlen wie in der hat sollen sie in den Was holen. Ja. Weißt du eigentlich, was der Unterschied ist zwischen euch, Landeshauptmann und dem lieben Gott? Nein? No? Ich war mir auch nicht schlüssig. Ich habe mir gesagt, der liebe Gott weiß, dass er nicht der Landeshauptmann ist. <lacht> Wenn jetzt vielleicht nur einmal arbeitgeberseitig irgendwo eine Uhr aufgemacht wird, oder auch beim Herrn Landeshauptmann, es schaut langsam so aus, als würde sich da ein Volksaufstand entwickeln und ein Flächenbrand. Freunde, ich würde euch empfehlen, möglichst. Möglichst rasch nicht nur an den Verhandlungstisch zurückzukehren, sondern möglichst rasch auch wirklich ernsthafte und annehmbare Angebote zu präsentieren. Anschließend fand eine spontane Demonstration von den barmherzigen Schwestern zu den barmherzigen Brüdern statt. Für kurze Zeit wurde der umliegende Verkehr blockiert. Alle vor den Eingang. Es ist ein unglaubliches Bild, das was man da jetzt eigentlich gar nicht in den fassen kann. Und auch wenn wir 2010, 11 und 12 gemeinsam bei den Lohnverhandlungen Rücksicht genommen haben auf die Arbeitgeberseite. Ich habe es schon erwähnt, der Reallohnverlust, der Beitrag für diese Häuser war enorm. Das heißt nicht, dass das jedes Kalenderjahr so weitergehen müsste. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir uns morgen doch Mieten leisten können, dass wir uns Strom leisten können, dass wir Lebensmittel uns kaufen können und dass wir den Benzin oder Diesel kaufen können, damit wir von oder zur Arbeit kommen. Und darum sind unsere Maßnahmen so wichtig. Es ist euer Verdienst dass heute in diesen beiden Krankenhäusern oder in den anderen Krankenhäusern in Oberösterreich überall ein Notdienst installiert wurde, so dass die Patientinnen und Patienten durch unsere Warnstreiks nicht zu Schaden kommen. An diesem anderen üben Stopp mit der Gedecker-Fehensdorf sei die Botschaft dahingehend gerichtet. Sie sollen unsere heutigen Warnstreiks als klares Signal erkennen, dass uns die Sache unseres eigenen Einkommens durch Ralllohn von uns und durch dementsprechende Preiserhöhung in der Lebenserhaltung ein ganz, ganz ernstes Thema ist. Und wir werden nicht unter den Fraktionsraten vom Verhandlungstisch weggehen. Mir hat das wirklich beeindruckt, was es da draußen angegangen ist. Und es war halt, würde ich sagen, semi-öffentlich. Ja. Und ich glaube schon, dass das ein Thema ist, was haben wir eh schon öfter gehört, gesellschaftspolitisch ist und eigentlich auch weiter ausgekehrt auf die Landstraße. Danke, danke für die Info. Wir zogen weiter zum Krankenhaus der Elisabethinen. Dort streikten die Beschäftigten ebenfalls und hielten eine Betriebsversammlung ab. Tretet ein für eure Rechte, kämpft für eure Rechte, es geht um eine faire Lohnerhöhung, Sie alle, ihr alle Hauptverteidiger sind und die ÖGD-Frau und der ÖGD ist solidarisch und ich will auch herzlich bedanken dafür, dass sie alle da sind, dass sie alle da sind und somit ein gutes Stück dabei dazu beiträgt, dass es zu einer Gerechtigkeit kommt. Dankeschön.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 adäquat abgegolten mit ihren Löhnen und Gehältern. Wir haben jetzt schon das vierte Jahr in Folge einen Reallohnverlust und dieses vierte Jahr hat einfach das Fass zum Überlaufen gemacht. Und darum versuchen wir mit diesem Arbeitskampf, dieser Arbeitsniederlegung einmal ein bisschen Druck zu erzeugen, um hier zu einem besseren Gehaltsabschluss zu kommen. Wir haben, wenn man es durchrechnet, verdienen wir eigentlich durch diesen Rallonverlust im vierten Jahr in Folge nicht mehr als vor 20 Jahren. Und das ist etwas, was einfach nicht mehr sein kann. Ja, ich bin die Andrea Armansberger, bin bin mit Gesundheits- äh, und Krankenschwester und ich finde es auf jeden Fall richtig, dass wir das machen, weil ich auf keinen Fall finde, dass, dass das zu verlangt ist. Ähm, und ich finde es sehr gut, dass so viele Leute dabei sind und ich finde es extrem super von unserer Gewerkschaft und unserem Betriebsrat, dass sie uns da so unterstützen und dass sie das da ähm, überhaupt auf die Füße gestellt haben. Und ich bin auf jeden Fall mit Elan dabei. Okay. Ich finde, ähm, dass man schon auf jeden Fall mehr als 1% verdient haben und kriegen weil es wird immer alles teurer, alleine unsere Parkplätze sind teurer geworden und es ist eine anspruchsvolle Arbeit, wo sehr viel verlangt wird und die kann auch dementsprechend bezahlt werden. Okay, was weißt du statt einer Lohnerhöhung mit einer Arbeitszeitverkürzung, wie das die Arbeitgeber vorgeschlagen, zufrieden oder nicht? Ähm, ein bisschen Lohnerhöhung, finde ich, gehört ja trotzdem dazu und auf jeden Fall mehr als wie nur die 39,5 Stunden. Also, so auf jeden Fall nur ein bisschen weniger. Ach. Weil eine halbe Stunde, das spürt man nicht. Oder dass zum Beispiel die Mittagspause abbezahlt wird. Das war auch eine Möglichkeit, das wir Auf der Versammlung wurde über Streiks in anderen oberösterreichischen Ordensspitälern berichtet. Das sind die Sorte, zwei Drittel, die tatsächlich bei der Versammlung waren. Und ich denke das war eine Sensation und die haben tatsächlich den Notbetrieb durchgezogen. Also sehr wenig, klein, aber fein und in bewährter Weise, wie Sie schon bewiesen haben vor ein paar Jahren, echte Kämpfernaturen. mein Name ist Manfred Soles, ich bin der Geschäftsführer der Gewerkschaft Lieder und komme gerade aus Christkirchen äh, bei dieser Protestversammlung bzw. Ja der Streik, den wir gehabt haben. Wir haben 150 Leute gehabt und das erste war beim Einigehen, wir sind ein ganz ein stolzes Krankenhaus gewesen in Christkirchen. Wir haben nämlich einen eigenen Security-Dienst gehabt, den die Geschäftsführung für uns bestellt hat, damit wir unter Aufsicht sind. Es <lacht> war nämlich interessant. Es waren fünf, fünf Kollegen da, das Pech war's nur die gehabt, und die gehören nämlich auch zur Gewerkschaft wieder und werden auch von uns betreut. Dadurch haben wir also kein Problem gehabt. Es äh, soll euch einen schönen Gruß ausrichten. Ne? Wir hatten nämlich auch die Ehre, dass der Geschäftsführer kurz vorbeigeschaut hat. Ich habe da kurz äh, begonnen anzudiskutieren über den christlichen Glauben bzw. die Solidargemeinschaft der Kirche. Äh, ich wollte nämlich den Geschäftsführer animieren, dass er ein paar Worte sagt zu so den Beschäftigten dort. Es war am Tor ein bisschen zu viel, da ist er Aber was ganz interessant war, vor allem sind lauter Patienten gekommen und haben gesagt, was ist da los? Weil wir waren im Foyer draußen und haben alle gesehen, dass keiner reinkam. Und die haben gesagt, was da los ist, jetzt haben wir es aufgeklärt und die haben spontan begonnen, eine Unterschriftenaktion aus Solidaritätsgründen für die Beschäftigten zu sammeln unter den Patienten und haben es geschafft, in einer halben Stunde 70 Unterschriften zu bringen. Wir haben eine Abstimmung gemacht, ob sie mit dem Vorschlag, was die Geschäftsführung unterbreitet hat, also die vier Leberkassen, die sie uns angeboten haben, haben wir die annehmen sollen. Also der Beschluss war einstimmig, dieses abzulehnen. Und dann hat es noch unter den Beschäftigten über die Betriebsräte eine Solidaritätsaktion gegeben, weil wir die Leute zu Jausen eingeladen haben. Und wir haben also dort demonstriert, es hat nur eine trockene Semme und eine kleine, kurze Wurst ohne Beilagen, damit also die Leute wissen, was die 20 Euro in Wirklichkeit netto wert sind. Jedenfalls ein schöner Gruß. Von Kirchner, dann auch vom Ried, wieder bei anderen Kollegin. es funktioniert genauso wie bei euch. Sie stehen alle, ein herzliches Dankeschön und schöne Grüße aus Kirchner. Der Unmut über die Arbeitgeber, welche lediglich eine 20 Euro Lohnerhöhung anbieten, war besonders groß. Ein Slogan der Gewerkschaft wieder lautete, 20 Euro kein Cent mehr, dann zeigt mal die Bilanzen her. Auf der Betriebsversammlung wurden weitere Solidaritätsbotschaften übermittelt. Das ist eine Kalenderhöhung. Und ich glaube nicht, dass es sich ja bei den Beschäftigten der Urdenspiteller um Beschäftigte irgendeiner karikativen Vereinigung insofern handelt. Das ist ja was, wie man so sagt: da will man ja jemanden mit karikativen Mitteln abspeisen, so kann es ja nicht sein. Kann ich nur mitgeben auf den Weg? Lasst ist nicht gefallen? Lasst nicht mit euch um einen Anspringen, lasst euch nicht auf der Nase herumdanzen. Der erste Kampf, wenn er sich nicht vermeiden lässt, wie ich es bereits gesagt habe, ist der beste. Die Solidarität der Postbus-Beschäftigten und natürlich eurer Kunden, die sind die Pensionisten, die sind die Besten, die ist euch natürlich 100% In diesem Sinne viel Erfolg in diesem Arbeitskampf. Es ist, es, ist, es ist vor drei Monaten undenkbar gewesen. Ich kann es nicht anders sagen, es ist, es ist so unglaublich. Das ist, das ist sowas von genau die gemeinsame Arbeit, die man seit, seit Jahren gewünscht hat, das ist Gewerkschaftsarbeit, Kolleginnen und Kollegen, genauso wie es sein muss. Wirklich gemeinsam an einen Strand ziehen, nicht ein paar, die eh wissen, was gut ist für die anderen, sondern wirklich ganz unmittelbar beteiligen, ganz unmittelbar darauf eingehen, was wollen die Leute wirklich, was beschäftigt und wofür sind wir da und wofür haben wir einzutreten. Und genau das passiert im Moment in den Oberösterreichischen, nur in den Krankenhäusern. Und das ist ein unendlich gutes Gefühl. Das ist keine Arbeit für mich, das ist ein begeisterndes Mittunen das unheimlich viel Energie gibt. Danke euch für dafür. Die Betriebsräte sind zu uns gekommen auf die einzelnen Abteilungen und haben uns auch aufgeklärt über die Rechte, es hat Betriebsversammlungen gegeben und wir sind sehr gut informiert worden darüber ja, und sie haben auch deutlich gesagt, das ist für jeden die eigene Entscheidung, ob man mitmachen oder nicht. Es kann uns keiner daran hindern, es kann uns aber keiner zwingen, dass wir hingehen. Ja, das war ein Haufen waren viele Gespräche notwendig die Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass es auch notwendig ist, dies zu tun. Wir sind ja alle den Patienten gegenüber sehr freundlich gestimmt und wir haben ein bisschen Angst, wie können wir das überhaupt machen und was, was passiert mit dem Patienten. Wir haben aber festgestellt, auch wir sind wichtig, auch Krankenhausmitarbeiter sind Menschen, die Geld brauchen und es war einfach jetzt an der Zeit, dass einfach so lange nichts gescheites passiert ist. Und es war dann letzten Endes gar nicht so schwierig, die Mitarbeiter auf unsere Seite zu ich finde das falsch, ins Boot zu bekommen, hier einmal diesen Kampf zu beginnen. Wir haben natürlich die Gewerkschaft mit im Boot, ja, die Gewerkschaft, und da hat es ja in die einzelnen Häuser auch äh, Streikleitungen gegeben. Es gibt von der Gewerkschaft ja eine Landesstreikleitung, dann gibt es in die eigenen äh, Krankenhäuser Streikleitungen, die für uns Betriebsräte besetzt sind. ja, Und äh, durch viel äh, Zugehen auf unsere Kolleginnen und Kollegen und viel reden und Werbung machen. Das heißt, Kummern und Erne erklären, uns Kummer sollen, ist das zustande gekommen. Und wir sind heute halt auch bereit, dass wir das Ganze organisieren. Und es hat ja schon eine Vorlaufzeit von sicher drei, vier Monaten gebraucht, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Ich habe ja schon gesagt, ein Krankenhaus kann man nicht bestreiken, hat man uns gesagt. Und wir haben uns tatsächlich umgeschaut: na, Hat man hat jemals ein Krankenhaus bestreikt irgendwo in Europa? Und dann haben wir mal fündig. Krankenhaus in Berlin, Charité, wurde bestreikt. Eine unglaubliche Geschichte. Eine Abteilung mit langzeitbeatmeten Patienten wurde bestreikt. Die Kolleginnen und Kollegen in Charité, weil der natürliche Rückstand so groß war, haben es geschafft, dass innerhalb drei Jahren die Gleichstellung mit Lohnen und Gehältern erfolgt ist im gesamten Spitalsbereich in der Berlin und der Umgebung. wird gerade in einer für die Gesundheit der Menschen so wichtigen Branche eingespart. Wäre nicht genug Geld vorhanden, um die Bevölkerung mit einer guten Gesundheitsversorgung abzudecken und noch dazu die Beschäftigten gerecht zu entlohnen? Wie hoch glaubt ihr, ist das private Finanzvermögen in Österreich und da rechnet die kein Betriebsvermögen mit und da rechnet ich keine Immobilien mit, sondern nur Finanzvermögen, das private Finanzvermögen. Ich kann euch gleich sagen, es ist eine Zahl. Wo sich keiner was vorstellen kann Es sind ungefähr 1400 Milliarden. Wenn man das dividiert, wenn man die, das private Finanzvermögen in Österreich durch die Staatsverschuldung dividiert, dann kommt der Zahl, aus, die kann man sich sehr gut merken, und da kann sich auch jeder von uns was vorstellen. Das ist dann eine Zahl, die liegt zwischen 6 und 7. Das heißt, wenn wir unsere Staatsschulden zahlen, dann haben wir immer noch so viel Kohle. Wir haben so viel Kohle. Das ist unvorstellbar. Und 1400 Milliarden kann sich keiner was vorstellen, 200 Milliarden kann sich auch keiner was vorstellen. Ihr müsst es nur, merkt euch bitte, wir sind um sechsmal reicher wie verschuldet. Wir können uns ohne Schulden sechsmal zahlen. Bei einer weiteren Verhandlungsrunde am Tag nach dem Streik blieben die Arbeitgeber stur und beharrten auf ihrem Angebot einer Lohnerhöhung von maximal 20 Euro. Ich finde, die Arbeitgeber sollten uns entgegenkommen und vor allem der Landeshauptmann, dass der das einmal sieht, ähm, dass wir so wohlbereit sind, dass wir sie auch wehren und dass wir es uns nicht gefallen lassen. Äh, und nicht, dass uns, nur, eher so wie die sagt, gesagt es nur mehr Öl ins Feuer gießen. Es ist, es ist die, die Linie klar vorgegeben. Wir sehen es ist Auftrag der Beschäftigten nicht abzuschließen. Keinen Kompromiss einzugehen, der bedeuten würde, unter der Inflationsrate abzuschließen. Und äh, es ist auf jeden Fall fix damit zu rechnen, sollte es morgen keine Einigung geben, dann äh, werden die nächsten Maßnahmen in Obse Zeit nur einen, einen deutlich größeren Umfang äh, haben, als das, was wir heute praktiziert haben. Wir hoffen natürlich schon noch auf ein Einlenken der Politik. Letzten Endes ist es ja so, wer das Geld hat, hat das Sagen. In diesem Fall ist es das Land Oberösterreich, dass einfach das Personalbudget nicht aufgeschnürt wird und weiterhin behauptet wird, es ist kein Geld da. Wenn sich hier nichts tut, dann wird es zu weiteren Arbeitsniederlegungen kommen, die dann durchaus einen ganzen Tag oder auch zwei ganze Tage betragen können.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 Unsere Leute, die Postler, sind nämlich auch schon weiß. Und was kann euch sagen, da sind wir garantiert dabei. Weil das, was mit euch aufführen darf, das ist so eine bodenlose Sauerei, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Ich muss euch sagen, in meinen Augen seid ihr eh alle viel zu bescheiden. Was wollt ihr haben? Das, was euch ja sowieso zusteht. Jetzt redet ihr nur von Inflationsausgleich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist zu wenig, die sollen euch anständig bezahlen. Euch Brötchengeber, wollen für euch eine Spitzenleistung, Man nicht nur euch eine Arbeitgeber, das wollen wir ja alle, das ist eh ganz klar. Die Spitzenleistung kriegen wir und da sollen sie halt einmal auch Geld in die Hand nehmen dafür und sollen euch zahlen, genauso wie es euch zusteht. Und aus. bleibt standhaft, bleibt hart, lasst euch ja nichts gefallen. Bei, mit denen spekulieren sie ja. Die meinen, man kann die Leute auseinander dividieren, eine Solidarität, ein Zusammenhalten, das gibt es ja sowieso nicht mehr. Es regiert nur mehr als Geld. Aber ich sage euch eins, Freunde, ihr seht es, wir sind alle da. Wir stehen zu euch, wir werden euch unterstützen. Wie gesagt, bleibt es hart, wir schaffen das miteinander und gebt es ja nicht nach. Danke.